Das war Philipp, das war der Erd. Auf. Du Bis da, bitte. <lacht> Lord. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Easy Waro 4. Hallo. Hallo. Bin gleich direkt gejoint, weil was du da Oma. Ich werde jetzt noch zwei Äpfel suchen. Da Philipp wird am besten dann zu mir kommen. Dann werden wir uns noch ein bisschen ähm, geil am besten, oder? Äh, verzauern, oder? Ja. Und dann werden wir noch in die Nether schauen, ein bisschen Levels fangen. Schauen wir ich schaue noch, ob ich gleich zwei Äpfel am find, aber... Äh, ich fühle mich wieder zu viel, ich wieder. Ich kann bis jetzt Ja, genau, wie schaust du, Schwester? Ja bin ich für einen Sport. Ja, wenn du nicht scheinen kannst, musst du einen Atem Jetzt Sehen wir, dass es gleich ist. Ja, ich muss gleich. Ja vielleicht braucht das Server ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Ja zwei Apple besorgen wir noch. Weil mehr werden wir nicht brauchen. Eigentlich haben wir eh jetzt schon genug, aber Mr. Biddy wird Joint. Ich starte aber mal. Ja. Es läuft heute alles top. Perfekt. <lacht> okay, wir haben fast <lacht> keine Probleme, wenn wir <immer> daneben mehr. <lacht> no. no. Aber Hauptsache Familie mir die ich Ja, alles gut. Ja, nice. Jetzt kommen wir wieder auf, oder? Ja. Output so... Cool. Nice. Zwei Minuten sind schon fast vergangen, aber. Easy. Easy. Yo, es kann. Du schon verzaubern. Zeit? Nein, du Yo. Kann es nicht wahr sein, dass da kein drauf. Wohnt, ist aus, jetzt nicht okay. so geil. Das war's, du dann? Nein, da war ich auf, wo ich mit Cobblestone war. habe. Da ist Cobblestone im Wasser? Ja, das war's dann lang. Das stimmt, ja. Ich habe mich gerade erinnert. <lacht> ja, was? Wasser hört sich immer so an, als ob ein ganzer See ist. Und in Wirklichkeit war da nur ein Strich, ja, stimmt. <lacht> Aber dann See ich auch. <lacht> so. Ja. Was? Was sag ich, See oder Wasser? Ja, was verlangst denn du von mir schon wieder? Ja, ich weiß auch nicht, was du denkst? <lacht> ich weiß es auch nicht, oder? Ich bin kein Obfrauen, das ist alles, was mich stört. Ich gammel da oben nur noch dumm. Da ja, bin ich draußen. Echt? Du bist Ja, warte mal. Ja, Apple, nice. Ja, Philipp, auch das reicht nicht, okay? Ja, wo bist Ja, mach kurz. Ja, minus ich Minus jetzt 350. Ja, komm schon. Ich renne jetzt gerade 0-0 und schaue aus ins Zuckerwald, darf ich nicht gerade Zuckerwaggen. Mhm. Bei uns? Ja, also bist du bist ja wahrscheinlich woanders. Keine Ahnung, ich bin ich nicht leuchtet. Leuchte. Ich habe noch nicht auf Zuckerwald, natürlich. Ja, ich renne gerade hier. Ja, du musst in die Runde sein müssen. Ja, ich leichte gerade aus bei mir überall, gell. Ich sag nur, ich hinterlasse da nicht Backelkette. Ja, mach das. Ja, mach ich ja wirklich. Yeah. Ja, damit du mich siehst. Also, du weißt du? Ich weiß nicht, wo ich hin bin. Ich renne gerade 0-0, renn du auch 0-0. Was sagst du Ja, entschuldige. Ich renne nicht zu deinen Karten, wenn du zum Sport spawnen musst. Deswegen hab ich deine Songs, also gesagt. Ja! Siegst du meine Lichtschuhe? Ja, ich sieh sie. Ja, passt! Ja, ich bin schon bei dir. Alles easy. <lacht> er tut schon wieder umeinander. <lacht> <So> <lacht> <fern>. <lacht> Alter Schwede! Ich kann mir heute halt schon nichts mehr ernst nehmen. Also, das. Du auch noch Leder? Ah, ja. Gibt's zwei, glaube ich. Wie viel Zug brauchst du? 13. 13? Ja, oh, gut. Ja. Also, schon mal Lichterketten, ne? Nein, ich mach doch noch die Kühe. Achso, okay. Ja, wir haben nicht so viel Zeit wie du du hast, wir brauchen lieber die Levels, gell? Ja, können wir schon. ja dann kommen wir mal ganz blöd. Keine Ja, aber wirklich, ja, aber nicht immer du, mal Nee, gar nicht machen. Und ein einen Schmerz brauchen wir auch nicht, weil es mit uns, der kann von uns zwei. Doch, doch. Ja, siehst du noch, ja, wie halt so viel Ja, passt, das Video wäre zwar cool gewesen, aber mhm. er nicht auf, weil es nicht funktioniert. Das zu dem Thema. Voll OBS, die neue Version, umgepackt. Ja, haben wir schon in der vorigen besprochen. Ja. Da liegen XP das ist immer ein gutes Zeichen. Mhm. Ah, wie viel Fuck ich noch hier Geht noch 18. <lacht> <lacht> ist viel okay. Ja. Jetzt er seid ihr aber keine mehr. Damit es interessanter wird. Damit es nicht was von Ja. Ja, sein Dorf ist da. Will ich schon? Ja. Ja, das Bücher. Ja, ich guck mal. Ich habe aber die Fackel gesetzt, sogar noch für die... Bis nach. Ja. Ja. Bisschen, oh. was, du was ne? Hey, das war... Oh, Alter, da bin ich dumm. Das war kein Dorf, Philipp. Das war der Erd. Auf. Wo ist der, Philipp? Lol da vorne ist nicht das vorbeigekommen. jetzt kann ne? ja, das leicht passieren bei mir Was Warte, was ist jetzt passiert? Wahrscheinlich bin ich jetzt schon bei 20 Zuckerwachen Achso, das Lava, also da drüben sind Fackeln, aber ich bin voll abgerichtet Ja, 0-0 schaust du das? Ja, ich bin deine Fackeln, ja, ne? Ja, die Fackeln <lacht> waren ja eh richtig gerade Ich, ich bin jetzt zu einem Lava, sie guckt ja was, Schon nicht, nicht der Lava Achso, dafür kann ich nichts ja, wenn du Fallen am Spawn sind, gell? <lacht> ich, ich bin irgendwie. <lacht> ja, ich renke direkt durch. Das ist natürlich ziemlich dumm. Weil der Stevie ist am Spawn und sieht jetzt das Achievement und du bist noch nicht da. Das heißt, das ist eigentlich komplett dumm, was ich gerade mache. Ja. Alter Schwede! Hm? Alter, der, der Spawn! Ich hoffe, die Zombie-Pigments sind noch nicht angebracht. Das du da ich da rein. Aufs A Operation kann man sie leider nicht. Ja, gut, das, das ist so auch Big Mats scheinen nicht aggressiv zu sein, das ist ziemlich gut. Was mache ich da? Ne? Ähm, um, wo schaut's denn wenig abarbeitet aus? Schaut besser da aus. Bist schon fast da? Wir haben ja. nur noch 8 Minuten, die, die Zeit vergeht, noch. die Zeit vergeht. Wir, wir haben 100 Blöcke zugenommen. Ne? Ey, wieder halt einfach nirgends. Ist. Ich muss noch um den Berg ja. ja. herum. Was schon? 150 Blöcke mit dem da. Ich, se ich seh schon. Ich seh keinziges kein Quarz, Philipp. Ich weiß nicht, was mit dem Sauer vorschlägt. <lacht> ich greife die mit die Diamanten. Die, ja, wie hat man Diamanten gesehen? Ah, oh, Quatsch. Nice. Ich wahrscheinlich sehe das ganze Quatsch, wenn ich der Deck schon weggeht. Schau mal, ob du herkommst auf meinem Bildschirm. Ja. Passiert. Passiert, gell. Okay. So, bist du immer da? Ja, bergauf. Ja. Du na, Nein, nein, nein, nein, hinter dir. Da bergauf, ja. Dann Cobblestone, einzelter Block. Oder aus immer. Hey, ich wahrscheinlich einfach nicht, das ganze Quatsch da. Und dann halt die ganzen... Ja, ich sieg's halt echt dann wahrscheinlich. <lacht> da ist die ganze... Ja, willst du mal craften, gell? Gehen wir mal craften, für das ist viel wichtiger. Ja, zu ja, mir. Auch? Ja, immer doch, immer ich auch. Immer immer noch. noch, Cobblestone und Packen. da begann, ja. Ja, das ist ja schon eine Spur gelegt, weil zu sehen, ich weiß, sonst funktioniert nicht mehr. Ja, und wenn du irgendwo die Bank rein suggerieren oder? dann. Ja, muss man ja. <lacht> ja, genau. Ja, da ist schon so, ähm, daher rein. Ja. Kann sein, dass ich da 200 Quatsch übersehen kannst, weiß ich nicht, oder? Da mhm. machen wir uns, da bauen wir uns mal auf wieder da, Philipp. Mhm. Bei mir. Du ja, passt was? Da, Das ist gut. Wir haben schon ziemlich viel Levels, Wie viel, wie viel gute Diamanten hast du eigentlich? Mm. Zwar. Hey, okay, dann können sie Schärfe. 2, Schärfe. Oh, geil, ich mach mal Instant-Schärfe 3 schwer. Ja, komm her einmal da. Ja. Ja, kommst du schon? Ja. Ja? Ich bin da. Ja komm. Da. Ja, aber unten kraften Komm. Ja, weil letztens ist uns alles gestohlen worden. Jetzt machen wir mal wieder Safe Mode. Ich ja, geb hier mal den Table und alles und die Diamanten, sonst kann ich da nichts machen, für dich. Ja. Ich da hab Kiste gemacht, bevor wir 200 mal die gleich hinkriegen wollen. Okay. So, jetzt kannst du dir mal immer voranschreiten. Mach mal instant 4 Schwert. Und verzauber das immer. Smite ist scheiße. Hast du was ist anders. Ja, ich mach mal meine ganze Dinger Protection. Ich hab da Iron Chest Bob Outer als. Ja, gib her. Ja, ist ein Ding drin. Okay. Ja, ich verzauere gerade immer, wenn was Gutes ohne ist. Das heißt, ich hab jetzt nicht viel Glück. Alles so schnell war ich noch nie. Oh. <lacht> Alter, alles so ist ein Protection. Oh, okay. uh, Schärfe 3 habe ich schon geliebt. Oh. Ich gebe dir mal meine Halbwarten Gaps, gell? Mhm. Und ich gebe dir noch Diamanten und Bulldorfer. Also. Ah, gut. Sofort, ich kann gerne mit Uh, Hast da du Spielennetze auch, gell? Ja, ich hab gut, ja. Zum Schmalzen. Hast du Spielennetze? Uh, Drink? Um, das, was ich eingeschaut habe. Hast, ne, was ist denn da drin, nix? Iron haben wir auch noch. Ja, und Iron. Achso, ist da irgendwas Nützliches drinnen und musstest du sagen? Weiß ne? mehr. Du weißt es nicht mehr? Alter. Oh, ja, siehst du jetzt eigentlich schon. Ja, okay. Ja, ich mach mal... Oh, ich mach mal die ganze Eilenrüstung noch einmal bei mir, gell, okay, Philipp? Mhm. Wupp. Wupp. Wupp. Wupp. Ja, boah, so viel Levels hab ich gar nicht, was <lacht> ich dir gerade mach. Ja, die hat 3 gefallen. wenn man den Quarz abfacht. Das kostet 2, okay, das wär noch gut. War die Kraft noch Pfeile. Ah, kein Klink, das ist so Klink? Das Klinkt mm. auch nicht eigentlich, oder? <lacht> Na? <No>. Wow, <lacht> haben wir uns versteckt. <lacht> <lacht> ha? Das ist erfaschend. Wir haben jetzt gerade kurz unser Brauche. Oh, der Quarz. Wir haben noch 3 Minuten. Wir verbrauchen eh noch die ganze Folge, drin, ne? Ja, du, ne? Ich hab schon Schadmuss-3-Schwert. Zu jetzt Rüstung. Ja, ich brauch noch alle Level Es gibt's ja nicht für mich Fazit, sie würde jetzt an der zu weit wegrennen Weil sonst fängt die nicht mehr zusammen Oh Es gibt's ja nicht Hallo Hast du das ganze gut oh, gegriffen? Okay, ne? Ja. Warte, ich hab... Die kommen ja wieder nach der Fälle. Brauchst du das eigentlich schon Oh, noch eine. Oh, ich finde sogar ja mal was. Alle ah, Levels sind da drauf. Mhm. Soll jetzt echt was in den Netz-Scannen? Ich finde, das, find, das sollte spotten bis Level 5. Ja. Ich hat mir die noch drin laufen. <lacht> so, Iron brauchst du noch was? Weißt du ja, Iron Schuhe. Ja, habe ich so gecraftet da. Okay. Ich mach mal einen Iron Helm für mich noch an. Ah, hab ich. Let's, okay, Verzauberung kann ich noch. Break Deal Protection. Nee. Hm, den Boden brauche ich als Ernst. <lacht> Verzauberung. 60 Sekunden, das wäre noch praktisch, wenn ich mehr Levels hätte. Doch, nice, nice, nice, nice. Das ist cool. Es geht doch mehr voran als gedacht. Ja. Ich bin jetzt ziemlich zufrieden. Mittlerweile. Ja. Es sind vier. Hm. Hm. <lacht> hinger, hinger, hinger, hinger, sie wieder jeden. <lacht> ich soll über Projekt D-Bright Action machen. Okay? Ja. Dann schauen wir was mir in die Boots geben. Protection, nice. nice. Haben wir schon wieder Hot 2 um <lacht> da muss es weg. Philipp, wir haben zu wenig. Wie viel Eis hast du? Vor allem ihres Eisen übel. Ich Und hab gar keinen Im Wir haben 19 Eisen oder so. Aber ich glaube, es geht nicht auf. Wir schauen oh. noch weiter. Es geht's nicht. Los. Ich glaube nicht nach. Okay, Keine Gottesverzauberung gegeben. Ja, geil. <lacht> geil. Ja, okay, mhm. dann müssen wir auch nicht mehr Levels farmen oder so. Mhm. Ja, passt, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gebt einen Daumen Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.